you mm -hmm. Mein Name ist Mario Sixtus und ich berichte im Fernsehen über digitale Trends und Phänomene unter dem Namen elektrischer Reporter. Als ich anfing, den elektrischen Reporter zu produzieren, hatte ich den Eindruck, was, was den digitalen Wandel angeht und was die Frage angeht, wie verändert das Netz unsere Gesellschaft. Ähm, da ist niemand, der, der darüber berichtet und deswegen wollte ich das machen und es war tatsächlich niemand da. Der elektrische Reporter war ja ursprünglich ein Webvideoformat, format was ich so ganz alleine produziert habe, wo ich alleine mit der, mit der Kamera unterm Arm zu, zu Menschen gefahren bin und die interviewt habe und das dann geschnitten habe und ins, ins Web gestellt habe. Und irgendwann ist dieses Format dann ins Fernsehen gewandert. Und ähm, da gab es dann so einen Transformationsprozess, wo sich, sich wirklich sehr viel um nicht zu sagen, ungefähr alles ändern musste am Workflow und, und am, am Format selber. und Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich fing an, Fernsehen zu machen, als ich überhaupt nicht wusste, wie man Fernsehen macht, also weder technisch noch, noch inhaltlich. Und das war alles so ein On-the-Fly-Lernen. Ich glaube, für mich das Schwierigste war wirklich die Transformation von einem ein-Mann-Team zu einem Team-Player. Ich saß dann im Schnitt, am, am Schnittplatz neben dem Cutter und wollte dem eigentlich immer so in die Tastatur greifen und dem die Maus wegnehmen und sag, mach mal so. Und so. Das, war, das war ein Lernprozess. Es ist schon, schon toll, wirklich ähm, bei, bei so einer evolutionären Entwicklung dabei zu sein und wirklich ziemlich, ziemlich weit vorne dabei zu sein und halt mit den Leuten, die halt so in die Zukunft denken, dann direkt zu reden und, und sie direkt in der Sendung zu haben. Das ist schon sensationell und ich glaube mittlerweile ist, ist die digitale Welt, die Digitalisierung ist so groß geworden und hat so einen großen Einfluss auf unser aller Leben, dass wir mit diesen dreiminütigen, vierminütigen Beiträgen, die wir im elektrischen Reporter hatten, jetzt einfach nicht mehr klarkommen. Deswegen werde ich demnächst äh, längere Filme produzieren zu Themen aus dem digitalen. Musik